Hallo Freunde der düsteren Dungeons und muffigen Krypten. Oder waren es muffige Dungeons und düstere Krypten? <lacht> Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Aber zuerst brauche ich hier einen kleinen Schluck hiervon. Es ist ein koffeinhaltiges Warmgetränk. Ich reiche es immer an mit etwas Milch. Denn Milch macht bekanntlich müde Männer munter. <lacht> mm, heiß. Aber das nur nebenbei. Heute geht es um das hier. Ich habe hier etwas RPG Material, etwas Rollenspielmaterial, das ich vor einiger Zeit erstanden habe und das hier dann eingezogen ist. Zwei Pathfinder Bücher. Ein bisschen größer machen. Hier. So. Ja, Pathfinder 1, das pen und paper rollenspiel oder Tabletop-Rollenspiel von Paizo. Seinerzeit ins Deutsche übersetzt von. Ulysses, auch bekannt als Meister oder Könige der Rechtschreibfehler. <lacht> Sei es drum. Ich habe eine Menge Pathfinder, Rollenspielmaterial, a lot of, eine Menge Abenteuerpfade, Erweiterungsbände, <lacht> auch die Einsteigerbox. Aber was ich noch nicht hatte, <lacht> war tatsächlich das Grundregelwerk. Und ich hatte vor einiger Zeit die Möglichkeit, diese beiden Bücher, das Grundregelwerk und das Monsterhandbuch Nummer 1, das essentiell für das Rollenspiel ist, preiswert und in einem super neuwertigen Zustand zu erstehen. Und falls der Verkäufer zufällig dieses Video sehen sollte, vielen Dank und die Bücher sind in gute Hände gekommen. Ja, das Pathfinder Rollenspiel Grundregelwerke. Jetzt gibt es ja schon die zweite Edition. Wie gesagt, von Pathfinder 1 habe ich eine ganze Menge von der zweiten Edition überhaupt nichts. Die zweite Edition ist mir zu vogue, zu queer, zu bunt. Ja, ich favorisiere hier lieber Pathfinder 1. Mir gefällt gerade hier an in diesem Bild, diese geballte Ladung, Action, dieses, ja, die die Charaktere sind in Aktion mit dem Drachen, knallbunt, Comic-mäßig, gefällt mir sehr gut und der Drache, der Kopf, der, der erinnert mich von der Art her, vom Design an den, ja, an den, Godzilla-Film, ich glaube, war das 90er Jahre oder Anfang der 20er an den Godzilla-Film von Roland Emmerich. Aber um dieses Buch soll es heute nicht gehen. Wir befassen uns heute mit diesem Hiesen hier, mit dem Monsterhandbuch. Es gibt mehrere Monsterhandbücher, ich glaube, fünf Stück an der Zahl. Wenn es sechs sein sollten, korrigiert mich... In den Kommentaren. Das ist das Monsterhandbuch. Ja, fehlt die eins, weil es erstmal nur das erste ist. Das Monsterhandbuch. So. Ja, es ist das erste Handbuch, das erste Monsterhandbuch. Darum erwarte ich hier drinnen die klassischen Monster zu finden, also die essentiellen wie Goblins, Orks, Trolle, Skelette, Werwölfe, Vampire, Zombies, Ghule und dergleichen, aber auch wichtige Tiere wie zum Beispiel Ratten, Riesenratten, Wölfe und so weiter und wir schauen uns das heute mal an. Und mal sehen, was wir hier drinnen finden. Also Freunde, auf geht's. So. Die zweite überarbeitete Auflage. Paiser Publishing. 2009, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und und hat hier über 328 Seiten. Ja, Monsterhandbücher, da kann man geteilter Meinung sein. Braucht man die, da braucht man nicht. Zumindest das Erste, das Essentielle, sollte jeder sein eigenen Ansonsten sind das ein Abscheulicher. Der gefällt mir schon mal sehr gut hier. Und Adler, Riesenadler. Ja, die erinnern mich an, an, die, ja, an die Fisch- oder Wassermenschen von HP Lovecraft. Ich werde das versuchen, noch ein bisschen größer zu machen, noch mehr heranzuzoomen. So, ich glaube, das ist gut. Riesenameisen. Eine Äther-Spinne. Ja, das Buch ist out of print. Und gibt es nur noch im Gebrauchtwarenhandel. Gebrauchtwaren, also gebraucht. Der Grizzlybär. Es gibt auch noch eine Taschenbuchvariante der Baumhörte. Ein belebter Gegenstand. Riesenblutegel. Ja, <lacht> der darf nicht fehlen. Die Chimäre. Dämon, der Balor. Na, wenn das mal nicht der Balrog sein soll. Der Balrog aus alter Zeit. Sukkobus. Ja, eine Menge Dämonen. Ja, auch normale Tiere hier. Delfin und Schwertwal. Dinosaurier. Ja, ja klassischer Raptor. Stegosaurus. Ah, ich bin Freund von Dinosauriern. Die dürfen nicht fehlen. Triceratops und Tyrannosaurus hier. Ja, ein Schnapper. <lacht> Doppelgänger. Und Drachen. Grüne Drachen. Rote Drachen. Ja. ja, sämtliche Drachen in sämtlichen Farben. Drachen-Schildkröte. Hops. Dra die Dunkelelfen aus dem Unterreich. Eine Driade. Und Dörger, dunkle, düstere Versionen der Zwerge. ein Dunkelkriecher und ein Dunkelpirscher <lacht> darf man nicht verwechseln ein Düstermantel, herrlich herrlich. also da muss ich sagen, sehr schön dass sie den mit reingenommen haben diese diese Monster, diese Düstermantel ähm die hat der Autor Clark Aston oder Ashton Smith erfunden. Und zwar spielen die eine tragende bzw. eine wichtige Rolle in seiner Shortstory Das Grabmal von Jo Fombis oder so. Ja, das Grabmal von Jo, von jo Fombis. Und wenn ihr wissen wollt, wo der Film Alien sich inspirieren ließ, dann denkt an den düster Mantel und lest die Geschichte von Clark Ashton Smith. Ja. Elefant und Mastodon. Elementare. Wasserelementar. Der Gin. Ja, denkt daran, drei Wünsche habt ihr frei. Drei. Die er euch erfüllen muss. Also seid weiser mit euren Wünschen. Ah, der Etten oder also sagt man die Etten? ...und der Eulenbär. Was ist das für ein Viech? Ein schönes Picture hier. Schreckensfledermaus. Fledermaus-Schwarm. Riesenfliegenfalle. Ja. Für die Exoten. Giftfrosch, der Froschkoloss, ein herrliches Unvieh, und der Galatwürfel, <lacht> ja, ein ikonisches Monster, Gargül, Geist. Gelbstaubkriecher. Ich glaube, das ist auch eine Inspiration von Clark Aston Smith. Und hier der klassische Ghoul. Ja, Der darf nicht fehlen. Der darf nicht fehlen. Ein Giralon. Ja. Die riesigen weißen Affen von dem Autor Edgar Rice Burroughs von oder aus John Carter vom Mars. Und die Gnolle. Der Goblin. <lacht> ja. Und verschiedene Arten von Golems. Dein Golem. Eisengolem, Eisgolem, Holzgolem. Ja, und hier haben wir den Steingolem. Gorgone. Der Greif. Die Grottenschrate, im Englischen auch Backbears genannt, ist bei uns immer eine willkommene Alternative gegenüber den Orks. Ich kann Orks nicht mehr sehen und in meiner Fantasywelt, in meiner Spielwelt gibt es keine Orks mehr. Die werden durch die Grottenschrate ersetzt. Yeah. Grüne Vettel, Gruftschrecken, Haie, <lacht> ein Halbscheusal. na wie sieht denn ein Vollscheu-Saal aus? Okay, das ist also eine ja, sehr, sehr freie Interpretation von Harpien. Normalerweise haben die Harpien keine Arme und Flügel, sondern nur eine Kombination aus Beinen. Also nur Flügel, Armflügel. Also nicht beides, sondern nur eins davon. Ja, wie Vögel halt, ne? Die haben auch keine extra Arme, die haben nur Flügel. Ja. Der Auerochse und der Hobgoblin. Der Homunculus. Und hier sind wir auf den Hund gekommen. Die Hyäne. Ihr schon mal von einer Berghyene gehört? Hier haben wir die Hydra. Was, was ist das? Ein Intellektverschlinger und Örlichter. Örlichter sind wichtig, Freunde. Die sind wichtig. Mit denen könnte jeder Abenteuergruppe ins Boxen ja Riesenhirschkäfer. Schnapp, schnapp. Der Gepard und der Leopard. Ja, okay. Bei Paizo, bei Pathfinder und ähm, bei DD, &D, bei Dungeons and Dragons ist ein bisschen obskur, wie sie hier äh, sich Kobolde vorstellen. Wie, wie kleine Drachlinge. Kobolde sehen anders aus. Die Riesenkrabbe und der Kraken. Ja, willst du viel, nimm ein Krokodil. Der Landtei, im Original, im Englischen auch Bolette genannt. Und jetzt kommen wir zu den Lykantropen. Ja, hier haben wir den Werwolf. Und Manticore, Ein Mantler. Die Medusa. mehr Jungfrauen Menschenaffe der Gorilla Der Merkmalk hier der wie nennt man den auf Deutsch? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. <lacht> ja Herrlich. Der Minotaurus. Der Schlürfer. Der moderne Schlürfer. Herrlich. Die Mörderranke. Der Morlock, Ach, bekannt aus der Geschichte aus dem Roman Die Zeitmaschine und die Mumie. Der Nachtmahr und die Nachtvettel. Naga. Nashorn. Wollnasorn, Die Nymphe. Und der Oga. Der Oktopus. Ah, der Ork. Pegasus. Pflanzenpicknick. Pixie, plappern das 100 Maul. der Purpurwurm, inspiriert von Dune, der Wüstenplanet. Na ah, und hier haben wir sie. Die Ratten. <lacht> Schreckensratte. Rattenschwarm. Jetzt kommen wir zu den Riesen. Ich sage nur Frost Giants Daughter. Der Roch. Ihr ja, seht euch mal das Größenverhältnis an. Rostmonster. Ja, die <lacht> setze ich immer gerne ein in den Verließen. Die Sahuajin. Der Satyr, Schatten. Gift- und Würgeschlange. Lange Schlange. <lacht> Riesenschnecke, jawohl! <lacht> ja, es gibt eine Geschichte, ich glaube, von Elspirade Camp. Eine Conan-Geschichte in der Conan gegen so eine Riesenschnecke bestehen muss. <lacht> Keine Originalgeschichte von Robert E. Howard, sondern von Lerges Camp oder so. Ich glaube hier. Ja. Im, Im ersten Roman des kompletten Conan-Zyklus. Ja, so müsste es sein. Das Schreckgespenst. Der Schreckhahn. Aha, so sieht also ein Schreckhahn aus. Okay. Die Seeschlange. Die Seefette. Der Seiler. Ein Schogotte. Den möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Ja. Und hier haben wir ihn. Und hier und da den Knochenjochen. Ja, gleich mit oder in verschiedenen Varianten. Ein Riesenskorpion und die Swings. Ja, brav, sehr brav. Ja. Riesenspinner und Spinnenschwarm. riesen tausend tengu Tintenfisch, Troglodyt und hier haben wir ihn, den allseits beliebten Troll. Ja, wo kann man ihn finden? In Höhlen, unter Brücken, in Wäldern. In verlassenen Gemäuern. Also überall, wo so eine Abenteuertruppe vorbeikommt. <lacht> ja. Ah ja, ein unsichtbarer Pirscher. Und hier haben wir den Vampir. Das Vielfraß. Ja, und hier haben wir die Gemeintiere. Katze, Fledermaus, Falke, Echse, Affe, Eule, Kröte. Rabe, Ratte, Wiesel, na klar. Das wilde Schwein, genau. <lacht> Und ein Winzling. <lacht> Der sieht gut aus. Wolf und Waage Winterwolf. Der Würger. Wie Der Yeti. Yeti der Schneemensch hier. Herrlich. Und der Zombie. Yeah. Und hier haben wir den Zyklopen. Über die Größe eines Zyklopen wird ja mal gern diskutiert. Monster erstellen. Das Monster erstellen. <lacht> ah, okay. Hier haben wir noch ein paar Zusatzinformationen. Keine Monster mehr. Anhänge. Was für Fähigkeiten verschiedene Monster haben. Wie Telepathie oder Trampeln. Zauberähnliche Fähigkeiten, Würgen, Wildheit, Verschlingen, magische Bestien. Die verschiedenen Arten der Monster und Viecher hier. Untote, die sind wichtig, die sind immer wichtig. Monster als Spielercharaktere monster -Talente. Und da sticht es, sticht es mir wieder in die Augen. Das Schnappen. <lacht> ja. Schnappt er nicht hier, schnappt er da, da. Monster als Gefolgsleute. Monster-Index nach Art. Art des Hauses oder was? Ja, meine lieben Freunde. Jetzt muss ich dann nochmal nachsehen. War denn der Goblin auch mit drin? Ja, der Goblin war mit dabei. Ich sag mal, ohne Goblin. Oder Goblin? Kein richtig... Hier haben wir ihn. Kein richtiges, ernstzunehmendes Monsterbuch. Ja, was haben wir denn hier drauf? Hier haben wir die klassischen Monster. Na klar, da ist er doch, der Goblin. Ja, und hier haben wir den fetten grünen Troll. Also alles im allen. Ein herrliches Monsterbuch. Vollgepackt. Mit allen klassischen, ikonischen Monstern, die man benötigt. In den weiteren Monsterbüchern sind da mehr schon spezielle Monster drin. Aber hier sind genau alle, wirklich alle drin, die man zum Spielen für ein Pen-and-Paper-Rollenspiel benötigt. So, meine lieben Freunde. Das soll's mal wieder gewesen sein. Was haltet ihr von solchen Monsterbüchern? Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Und lasst euch nicht wegschnappen.